Ähm, ja, ich will euch heute ein bisschen was zu dem Workflow mit dem Ultimaker erzählen und beginne dann äh, mit dem Schritt 1: dem Erstellen von einem 3D-Objekt mit OpenSCAD. Äh, was ist aber denn ein Ultimaker? Ein 3D-Drucker, aber das erzähle ich später. Vorher erzählt euch Tabasco AI, wie es dazu kam, dass wir jetzt diesen Drucker hier haben. Ja, ich habe das gerade nochmal nachrecherchiert in meinem E-Mail-Archiv. Also, es begab sich zu einer Zeit, als wir bereits den Phaser da hatten, also unseren kleinen äh, Lasercutter, der uns schon viel Freude bereitet hat, dass wir beschlossen haben. Eigentlich fehlt uns zu der FabLab Ownage ja eigentlich auf jeden Fall noch ein 3D-Druck. Ähm, und da gab es dann so Überlegungen, welches Modell, wie viel kostet das, wie geht das mit dem Shipping und dem Zoll und so. Und wir können ja nicht immer so viel Glück haben wie bei dem Phaser mit Versand und Zoll. Ähm, und deswegen gab es dann Überlegungen, ein Modell zu besorgen, was vielleicht in Europa gefertigt wird. Also eben nicht den, den Makerboard. Ähm, Im Moment ist relativ heiß der Rap Rap Mendel Prusa. Aber auch bei dem ist es so, dass man sich einen Bausatz zusammenbasteln muss und dann gibt es da allerlei Problemchen, bis der mal tatsächlich was druckt. Und dann hat, glaube ich, als erstes Tiefpunkt mich irgendwann mal auf den Ultimaker gestoßen, äh, ein Produkt aus den Niederlanden. Äh, fanden wir alle ganz interessant und so, haben das aber dann auch wieder so ein bisschen vergessen. Dann waren wir auf dieser lustigen Veranstaltung in Heidelberg, der Troopers. Und dort ähm, hat ein, äh, ein Mitarbeiter von der Firma, die die Troopers macht, äh, seinen Ultimaker dabei gehabt. Und da war dann eigentlich beschlossene Sache, den müssen wir haben. Äh, was wir dann getan haben, war, so in dem im freundschaftlichen Hacker-Bekanntenkreis zu fragen, wie wir dann da an die Finanzierung rangehen können. Und dann gibt es ja da diesen deutschlandweiten Computerverein, Chaos Computer Club, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und äh, die hatten immer die Ansage, dass ähm, Projektanträge gestellt werden sollen. Da haben wir uns gedacht, gut, machen wir das mal. Also haben wir einen, einen Projektantrag für diesen 3D-Drucker an den CCC-EV CCC äh, gestellt. Wurde da dann ein bisschen intern diskutiert und ähm, wir sind dann nach Basel gefahren zum Easter-Hack im April. Und äh, dort auf dem Rego treffen wurde es auch nochmal besprochen. Und äh, kam halt zu dem Konsens, dass der CCC das ungern tun möchte, weil äh, mit Mitgliedsbeiträgen aus dem CCC... Hackerspaces zu fördern, die so gesehen nicht zum CCC gehören, wurde da, sagen wir mal, heiß diskutiert. Äh, die Diskussion wurde aber dadurch unterbrochen, dass dann irgendwann die Bauholland-Stiftung reinkam und meinte, wir haben Geld, <lacht> ihr seid ein Hackerspace, das ist klar Teil unserer, ähm, unserer Stiftungsidee, ähm, dass wir kreative Projekte und äh, Hackerspaces und sowas fördern, also macht das doch einfach über uns. Und dann haben wir am, keine Ahnung, Mitte April oder so, eben den Antrag an die Bau Holland stiftung gestellt, ähm, dass sie uns eben diesen 3D-Drucker finanzieren. Das ging dann so ein bisschen nicht nur näher, wie das so ist. So Anträge gehen mal verschütt und es dauert. Und ähm, ja, letzten Endes hatten wir dann letzten Samstag, also zurückrechnen. Ja, irgendwann. 14.07.2012, wenn ich richtig äh, gerechnet habe. Äh, den Alchemaker geliefert bekommen. Also oh, vorher geliefert, aber Sehr geil. Äh, ja, und seitdem macht dieses, also vielleicht hört man es auf dem Stream, ich weiß es nicht, aber dieses quietschende Geräusch im Hintergrund das ist unser kleines Baby, was seit Samstag, glaube ich, seit das ist durchgängig. Und das ist Musik. Es ist Musik, ja. <lacht> Gestern war schon sehr. <lacht> <lacht> <lacht> Gestern Nacht war sehr psychedelisch, echt. Ja. Äh, ja, aber wie das jetzt alles geht und was man damit Tolles machen kann, das erzählt euch. Jedi! Hallo! Dann legen wir direkt los, der Ultimaker, man sieht ihn hier auf dem Bild, ich hätte noch gern vielleicht, Ach egal, man sieht ihn hier auf dem Bild, der hat ein paar tolle Features, zum einen wäre die riesengroße Bildfläche von 210 x 210 x 220 mm, also 220 mm auf der Z-Achse, was schon echt groß ist, also man kriegt da schon so ordentlich was raus, und eine Schichtdicke von 0,1 mm. Das heißt, die Objekte sind auch relativ hoch auflösend in der Z-Richtung. Er ist verdammt schnell. Das liegt an so ein paar ganz interessante Details, die ich glaube ich an dem Drucker zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ein externer Feeder, der also den Schrittmotor an dem Extruder nicht direkt dran hat, sondern er ist weiter, er ist weiter hinter und somit muss der Extruder das nicht mit beschleunigen. Ach, die Antriebsachse sind ziemlich toll. Schaut euch das dann bestimmt mal auf der Homepage oder beim YouTube-Video an. Und ich will euch heute erzählen, wie man jetzt von dem Modell zu einem Objekt kommt. Also zum einen kann man sich natürlich auf Thingiverse ein Objekt downloaden. Die haben eine riesen Datenbank mit allem möglichen Kramen, Tools, Gadgets, was man so braucht. Unter anderem macht Teile, um den Ultimaker noch zu verbessern oder selber einen 3D-Drucker auf dem Ultimaker auszudrucken. Also die Motoren und die Achsen natürlich. Ja, genau. <lacht> und der erste Schritt ist, wir, also wenn wir das ähm, Objekt runterladen oder erstellt haben, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir bereiten den Druck vor. Äh, das heißt, wir passen die Größe, also wir können das noch skalieren, das Objekt, äh, die Geschwindigkeiten, die, die Beschleunigungsrampen und so weiter, kann man alles einstellen. Äh, wie viel Material rausextrudiert wird, wie heiß die Düse ist für verschiedene Materialien. Die Kühlung, also ist noch ein Lüfter dran, den kann man verschiedene Stufe steuern für die Kühlung, das ist, das ist schneller runterkühltes Material. Das macht man dann soweit fertig, es gibt dann Templates, könnt ihr in unserem Wiki nachlesen. Danach ist das, wird das Objekt mit dem Slicer in kleine Schichten geschnitten, also wenn das jetzt zum Beispiel das Objekt wäre, dann würde der Slicer jetzt hingehen und dort draußen ein zweidimensionales Schichtmodell erstellen indem man, wie bei so einem Computertomograph, das in so Schichten aufschneidet und die werden dann nach und nach gedruckt. Und danach geht es dann auch schon los. Das, das File, das dort rauskommt, das nennt sich also G-Code. G-Code ist das Format. Das kommt dann auf eine SD-Karte, wird dort reingesteckt und ausgedruckt. Okay. Dann Heute erzähle ich euch dann speziell was dazu. Wie erstellt man so ein Objekt eigentlich? Es gibt dort verschiedene Tools. Man könnte es mit Google SketchUp machen, mit Blender, mit beliebigen 3D-Programmen, also Modellierprogramme oder cad programme Aber eigentlich möchte man das mit OpenSCAD machen. Das ist ein Open-Source-Programm, läuft auf allen gängigen Plattformen. Also gängig heißt Linux, Windows und OS X. <lacht> Sorry, <Blabber. lacht> und das Programm sieht so aus. Das ist unterteilt klar in drei Fenster. Zum ersten hier der Editor, der genau null Features hat. Also er kann gar nichts außer Text darstellen. Das ist aber nicht so das Problem, weil man kann auch die, die Engine, die dort drunter läuft, dann in der Kommandozeile aufrufen und kann sich dann halt für seinen Lieblings also kann sich dann die, diese Skripte mit seinem Lieblingseditor schreiben. Das ist auch gleich der erste Unterschied zum zum Beispiel äh, Google SketchUp. Äh, hier schreibt man ein kleines Skript und das wird kompiliert und am Ende spuckt er dann die 3D-Datei aus. Das zweite, was man hier sieht, das ist das äh, Preview-Fenster. Äh, man kann mit F5 äh, so ein Preview kompilieren. Das ist auf dem Mac im Moment noch ein bisschen problematisch, weil er es irgendwie nicht richtig ähm, hinkriegt, die, die, die Flächen zu verschneiden. Aber unter Windows habe ich es schon gesehen, da funktioniert es ziemlich gut. Wenn man es aber mit der Taste F6 kompiliert, was natürlich etwas länger dauert, äh, dann kriegt man auch auf dem Mac hier ein gutes Preview-Ergebnis. Äh, und das nächste, was man sieht, ist dann hier so ein, so ein kleines Log-Window. Da kann man halt ähm, zum Debuggen irgendwelche Befehle mit eintragen. Man kann auch äh, Animationen damit machen und so weiter. Und dann kann man das ein bisschen besser debuggen. Dafür ist das Fenster da gut. Also die Konsolenausgabe von dem Programm eigentlich. Gut, warum möchte man OpenSCAD verwenden? Dafür gibt es mehrere Gründe. Es ist solide, also es funktioniert, <lacht> und zwar auf allen Plattformen. Ja, so, solide halt. Es ist das LaTeX unter den 3D-CADs, also wer mit LaTeX schon was gemacht hat, der kennt dann gleich die Vorzüge, Dies hat seinen, seinen Text zu schreiben und der wird dann gesetzt und da schreibt man halt sein Skript und es wird in ein 3D-Modell umgewandelt. Ähm, man kann die Objekte, die man erstellt, einfach verteilen, per E-Mail oder was auch immer. Äh, es ist einfach nur Text. Äh, man hat Variablen. Das heißt, man kann sich ähm, Libraries schreiben. Oh, Moment. Man kann sich Libraries schreiben, was auch ziemlich äh, intensiv genutzt wird. Man kann da auf Singiverse einiges, einiges finden. erzähle ich gleich im nächsten Punkt was. Und das finde ich ganz wichtig, du findest den Fehler, weil man weiß genau, wo man welches Objekt erstellt und welches Objekt damit verschnitten hat. Man kennt, jetzt, man kennt das in seinem Code und findet dann auch den Fehler. Bei SketchUp zum Beispiel hat man öfter das Problem, wenn man etwas Komplexeres macht, dass man halt hier ein bisschen klicken, hier ein bisschen klicken, vielleicht hier klicken, im Forum gucken. Warum tut er jetzt nicht das, was ich eigentlich erwarte, dass er tut? OpenSket tut immer das, was man erwartet, was man, tut. Was, ja, was man erwartet. Ähm, jetzt noch mal die Lips, also es gibt äh, auf Thingiverse vieles wie Verbinder, Bajonettverschlüsse, ähm, Text, also dass man seine Objekte noch mit, mit Text versehen kann und so weiter und so fort. Dann Am ihr schaut euch das einfach selber mal an, indem ihr auf ähm, Thingiverse einfach mal nach OpenSCAD oder SCAD sucht. Okay, kommen wir zu einer kleinen Live-Demo, weil dann denke, dann sieht man es irgendwie am besten. Um. Also typische Situation, sieht man ja, man sitzt irgendwie zu Hause, will Mensch dich nicht spielen, macht die Schachtel auf und irgendjemand hat die Figuren verschlammt. Also braucht man schnell einen eigenen Satz Figuren. Ähm, dann beginnen wir, indem wir unsere Methode deklarieren. Die heißen hier Module und schreiben jetzt ähm, unsere Spielfigur. Hier könnten wir jetzt noch äh, Parameter. Benutze, also wenn wir jetzt eine Zahl reinschreiben, ist es einfach eine Zahl. Wir können aber auch Strings reinschreiben, indem wir es mit Anführungsstriche schreiben. Sieht ein bisschen aus wie 10. Und hier rufen wir sie noch auf. Und machen einen Zylinder mit einem Radius von 10 und einer Höhe von sagen wir mal, 30. und schon haben wir hier eine Spielfigur. Sieht zwar jetzt noch nicht so doll aus, da können wir noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel braucht sie noch irgendwie, also zum Beispiel kann man bei dem Zylinder nicht nur einen Radius mitgeben, sondern man kann auch noch einen zweiten Radius mitgeben und sagt, der ist jetzt 4. Jetzt sieht das schon ein bisschen mehr aus wie so eine Mensch ärger dich nicht Figur. Es fehlt aber noch was zum Anfassen. Dann machen wir unsere Kugel drüber mit einem Radius von, sagen wir mal, 6 und kompilieren das jetzt und dann sehen wir, tja, wo ist die Kugel? Sie ist hier. Nämlich, alle Befehle, wenn sie mit Semikolon abgeschlossen werden, werden sie hier auf die Null-Achse, also auf die Nulllinie gerendert. x, y, z, 0. Ähm, das ist eine Besonderheit bei, bei Zylindern, Kugeln und so weiter, ist es immer, der, der Mittelpunkt 0, bei einem Würfel zum Beispiel, ist es die linke untere Ecke. Das heißt, wenn wir, äh, das zeige ich vielleicht später. So, hm, sieht aber immer noch nicht so aus. Also die Kugel muss nach oben und aus müsste noch ein bisschen größer sein. Machen wir es mal mit einem Radius von 8. Und um so so hochzuschieben, gibt es dann den Befehl translate. Ähm, hier geht man Array an. Und bei allen Arrays ist es, der erste Wert ist x, y und z. Also Koordinaten, also alle Koordinaten werden im Array angegeben mit x, y und z. Das heißt, x wollen wir 0, y wollen wir 0 soll in der Mitte bleiben und z setzen wir es auf die Höhe wie der Zylinder. Ich setze hier kein Semikolon, das heißt, das wird jetzt hier auf, die, auf, diesen, auf diese Kugel angewendet. Das dauert einen Moment. Zack. Okay, jetzt haben wir schon sowas ähnliches wie Mensch, ärger dich nicht, Figur. Ähm, aber wir haben jetzt hier zweimal die Höhe benutzt. Das ist irgendwie nicht schön. Also deklar deklarieren wir uns eine Variable. Ähm, Höhe Machen den 30. Und schreiben das hier und hier rein. Kompilieren das. Und siehe da. Genau gleich aus, so wollten wir es haben. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir verbrauchen relativ viel Material, wenn wir das jetzt so drucken würden. Außerdem sieht eine Mensch-Ärgerlich-Nicht-Figur nett so aus. Die Spieler die wird es bemerkt haben, die ist nämlich innen hohl. Das kommen wir zur nächsten Funktion, die heißt dann Difference. Äh, und die tut nichts anderes als zwei Befehle oder zwei Objekte miteinander verschneiden. In unserem Fall, ah, ich mache es einfach mal, in unserem Fall, sind es jetzt zwei Objekte, wir haben den Zylinder, wir haben die Kugel, wenn ich das jetzt kompiliere, kann sich jemand denken, was passiert? Niemand? Okay, dann probiere ich es. Ja, äh, yeah. genau, das wäre besser. Wir haben jetzt einen Zylinder mit na, ja, mit so einem Kugelteil drin. Wie nennt man das richtig? So. so eine Mulde, genau. Das wollten wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt unser erstes Objekt, wir müssen äh, OpenSCAD jetzt sagen, dass das ein Objekt ist. Das machen wir mit Union. haben wir hier unser erstes Objekt. Und hier machen wir unser zweites. Das könnt ihr euch direkt merken, weil die Struktur wird euch begleiten. Alles, was wir hier oben reinschreiben, alles, was wir hier oben reinschreiben, wird dem Objekt hinzugefügt. Alles, was wir hier reinschreiben, wird von dem Objekt subtrahiert. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und nehmen uns dieses Teil, kopieren es und setzen es hier rein und subtrahieren jetzt von dem von den zwei Radien von dem Zylinder 1 für die Wanddicke von einem Millimeter. Und die Kugel machen wir auch 1 Millimeter dick. Wir rendern das. Das dauert jetzt ein bisschen länger mit Kugeln oder irgendwie so ein bisschen Probleme. Vor allem im Akkubetrieb. Und schon ist unser Objekt hohl. Wir können auch hier mal reinzoomen, also auch die, die Kugel eben drin ist voll. Ah, das, das freut mich, dass es euch gefällt. <lacht> okay, jetzt hätten wir das erste Teil schon fertig. Dann nehmen wir unsere Höhe hier. Packen die hier, also es bietet sich ja an, die jetzt hier direkt als Parameter mit zu übergeben. Das hier unten hauen wir mal weg und speichern das mal ab. Dann haben wir schon der erste Teil von unserer Library fertig. Das macht uns, Mensch ärgerlich nicht, Figuren. Genau. Dann öffne ich ein neues Fenster. Das zeigt jetzt auf denselben Pfad wie das, was ich vorhin abgespeichert habe. Und inkludiere mir meine eben erstellte Library. Hier ja. ja, Besonderheit: Includes werden mit Semikolon abgeschlossen. So, wenn ihr von C kommt und hier können wir jetzt wieder unsere äh, Spielfigur aufrufen, kompilieren, kurz warten. Oh ja, das wäre eine gute Idee. Er nimmt schon die Höhe 1, glaube ich. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja. Das heißt, wir schreiben hier noch unsere Höhe dazu und haben unsere Spielfigur. Auch wiederholen, alles wunderbar, genau wie vorhin. Jetzt ist es ja, mit einer Spielfigur können wir nicht viel anfangen. Wir haben ja alle Also Zumindest ein komplettes Satz, den wir mit einer Farbe drucken können. Also brauchen wir vier Spielfiguren. Äh, machen wir uns wieder eine Funktion. Ähm, nennen die mal Spielset. Und rufen hier dann auch Spielset auf. Spielset... Lassen wir hier weg. Und wir brauchen vier, vier Spielfiguren. Der Programmierer denkt dann sofort an was? An eine Vorschleife, genau. Äh, die wird so, hier machen wir unser I und hier machen wir Wir hätten das gern von 0 bis 3, also vier Durchläufe. Wenn ihr Fragen dazwischen habt, dann stellt die ruhig. Ne? Habt ihr welche? Alles klar. <lacht> und das i können wir jetzt natürlich zum Zählen benutzen. Also sagen wir, wir machen einen Translate und verschieben auf der, sagen wir mal, x- oder y-Achse. Also wir verschieben es auf der x-Achse, also tragen was an welcher Stelle in dem Array ein. Erste, genau. Wir machen i, halt I mal, sagen wir mal, 50... 0,0 und schreiben hier unten drunter dann unsere Spielfigur, mit unserer Höhe und rendern das. Das dauert jetzt eine ganze Weile, weil der Compiler ist nicht ganz so schlau, er rendert jetzt viermal die Spielfigur. Ja. Jetzt wird Zeit, Fragen zu beantworten. <lacht> <lacht> statt dem Translate äh, direkt Objekte aufeinander beziehen? Also hättest du bei der Sphäre auch sagen können, über Zylinder, statt äh, fest mit Translate zu ich arbeiten? Ich glaube nicht, aber ich will den Mund auch nicht zu voll nehmen. Es kann sein, dass es möglich ist. Ich habe die Funktion noch nicht gefunden. Ah, okay, das sieht fast schon gut aus. Und hier haben wir jetzt vier Spielfiguren zum Ausdrucken. Wunderbar. dann kann man natürlich auch äh, noch irgendwelche andere Spielereien machen, wir könnten zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb schaffe, wir rotieren das zum Beispiel, es gibt der Befehl Rotate und jetzt kommt der gute alte Dreisatz ins Spiel, äh, halt nee der gute alte Dreisatz, also zuerst der Winkel, ja? Zwischenfrage, hat man irgendeinen Vorteil davon, wenn du vier Spielfiguren in einem Pfeil machst oder wenn du viermal dasselbe Pfeil ausdrückst? Ja, wir haben eine relativ große Druckfläche und können so praktisch in einem, in einem Ausdruck alle vier drucken. Das ist mit der aktuellen Software nicht möglich. Oder wir haben die Funktion noch nicht gefunden, äh, um die Objekte schon am Drucker dann zu duplizieren. Aber das heißt, ist das man irgendwie schneller auf die Gesamtzeit gesehen oder ja, verbraucht man ja. weniger Material oder alles beides? Es wird, bei, also es schneller. Es wird, es wird schneller, schneller, weil du musst jedes Mal den Drucker wieder neu einrichten, die Bildplattform okay. wieder bekleben eventuell. Also das wird das wird schneller gehen. Ob, ah, ja, ich denke, es wird schneller gehen. Also wenn du es in einem Quadrat anordnest, wird es noch viel schneller. Gehen. Stimmt, weil dann die Wege kürzer sind. Ja. Mach das doch mal. Der, der Mach man, ich gleich. Wenn man mehrere Sachen auf einmal druckt, dann ist das, was man, wenn man dann mit der nächsten Schicht anfängt, ist das äh, Alte schon äh, kälter. Dann kann man mit mehr Vorsprung. Okay. Also kommen wir nochmal zum Rotate zurück. Der erste Parameter, den Rotate erwartet, ist der Winkel. Da kommt der gute alte Dreisatz. Ein Kreis hat 360 Grad. Also machen wir unser i mal 360, teilen das durch die Anzahl und packen hier hinten dann noch ein Array dazu. Auf welcher Achse? Wir wollen es auf der x-Achse haben. Und hier unten das Translate. Verschieben wir auch auf der X-Achse um 10. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe... <lacht> du wolltest auf der Z-Achse drehen. Hust, äh, äh, ich wollte natürlich auf der Z-Achse. Rotate, nicht translate. Ja, rotate auf der nein, nein, ich will translate auf der Z-Achse. <lacht> <lacht> ähm, das genau. hat mehr Sinn mit Supportstrukturen so. <lacht> Ja, Moment, was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Ich glaube, dann ordne das in unserem... Ja, verdammt! Das ist Das letzte, oben das letzte, eins. Ja, okay. ja, ja, ja. Und das erste auf Und jetzt... Verdammt, wir wollen so x-Achse um 20 verschieben, jetzt aber... Dann haben wir es auf dem Quadrat gedruckt. Okay, das war jetzt so viel zu dem. Oh, danke, danke. <lacht> ähm, also, das wäre jetzt eigentlich schon so weit durch, aber ich kann euch natürlich, wenn ihr wollt, noch mehr zeigen. mehr! Yeah. Yeah. Okay, also, OpenSCAT hat noch ein ziemlich cooles 2D. Bau ein Pony! <lacht> Mach ich morgen. ich <lacht> Wir können nämlich äh, ein Square... Ist, äh, ist das Ding bei Demoszenern sehr beliebt? Kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen, weil die ja... Keine Ahnung. Meistens Keine Ahnung. arbeiten die ja, Also das ist ja, was eine Demo auch macht. Äh, weiß ich noch. Keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt hier... Also das Include können wir uns jetzt natürlich sparen. Das benutzen wir ja auch gar nicht mehr. Und das Nein, heißt, äh, hier habe ich jetzt äh, das 2D-System benutzt, also das erzeugt uns jetzt ein Quadrat mit der Kantenlänge 10 auf 10. Das hat eine Höhe. Äh, ja, das habe ich mich auch schon gewundert, warum das eine Höhe hat, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Ähm, das recherchiere ich noch. Vielleicht, du vielleicht habe ich, hab ich auch einfach wirken, hier, wirken, wirken, wirken, wirken, hier das Millimeter. hier vergessen. Eine Schicht. Eine Schicht, das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Hey, bringt mich hier mal nicht so in Verlegenheit. Ja, mach mal äh, die eckigen Kammern wieder weg und gib einen dritten Parameter 1 äh, Das Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Nee. Ja. 10, 10. Egal. Wir lassen, okay, ja. das jetzt, wir lassen das jetzt so. Oder wir machen es besser. Ah, das hat auch eine Höhe. Ja, okay. Äh, jetzt... Normalerweise sollte das zweidimensional sein. Egal, macht nichts. Wir haben also dieses, dieses zweidimensionale Objekt und können jetzt mit dem Befehl zu, ähm, linear extrude eine Höhe angeben, sagen wir mal 50. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ziehe da, wir haben das jetzt hoch extrudiert auf 50 mm. Ja, Applaus! Okay. <lacht> Aber die, die Linear Extrude-Funktion äh, hat noch einen anderen Parameter. Man kann nämlich äh, Twist angeben und dann den Winkel, sagen wir 360 Grad. Ist Twist, Twist. Ziemlich ja, es ist ziemlich trist, was ich hier mache. Twist? <lacht> <lacht> äh, wieso tut es nicht? Moment. Also to twists, <täusche> ich, ich, yeah, mm, nee, normale dreht er sich um die um die Achse. Macht er <lacht> ja. Nee. <lacht> <lacht> <lacht> nee. <lacht> äh. Sie square. W <lacht> <w> <lacht> <w> Ich glaube, ich habe hier irgendwas verbockt. Ich bin nervös, merkt man es. Ah, jetzt, okay. Er hat es jetzt extrudiert und um die Achse gedreht. Da ich 360 Grad angegeben habe, ist er jetzt genau 50 hoch und endet hier mit dem Punkt wieder hier, wo er hier begonnen hat. Äh, wir könnten natürlich jetzt auch plus um, meinetwegen, was weiß ich, um 90 Grad äh, das Ding drehen und dann sieht das Ganze so aus. Ähm, ja? Sieht schon fast aus wie ein Pony. Ja, stimmt. Noch vier von den Teilen. Aber ich mache jetzt keinen Pony. <lacht> äh, alternativ gibt es noch die Möglichkeit, äh, DXF-Files zu importieren, wenn sie keine Polylinien haben. Und das ist blöd. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass das dann wohl demnächst kommen soll, dass danach äh, Polylinien interpretiert werden können. Und so können wir uns halt eine Zeichnung, äh, Zeichnung erstellen, zweidimensional können die dort inkludieren und dann extrudieren. Ja. Äh, es gibt aber, es gibt noch den Befehl, also außer Linear Extrude gibt es dann auch noch <lacht> Aha, wie hieß der Befehl? <lacht> äh, rotate Extrude, genau. Rotate Extrude. Hier geben wir geben jetzt keine Höhe an, wir geben auch keinen Twist an. Wenn wir das jetzt machen, dann macht er uns so einen Fladen. Und wenn wir jetzt noch einen äh, Translate. Dazu bauen. Jetzt. Und zwar verschieben wir es mal auf die Z-Achse. Von rendern das Teil und wir haben eine Unterlagscheibe. Wunderbar. Genau, er nimmt das er nimmt das Quadrat, genau dreht es hoch und rotiert es um die Achse. Und durch dieses Translate verschieben wir es, also er nimmt das Quadrat, stellt es hoch, verschiebt es auf der Achse und rotiert es dann. Wenn wir das Ganze jetzt mit einer... Hast du ja, dass auf der Z-Achse gemacht hast? Nein, auf der X-Achse. Weil äh, wir gehen, die Befehle werden nacheinander abgearbeitet. Das heißt, zuerst wird das, ähm, das Square erzeugt, also von unten nach oben Square erzeugt, dann wird es verschoben und dann wird es rotiert. Äh, wenn wir jetzt hier einen äh, ein, ein, ein, ein Circle machen und machen hier mal 20 und machen hier... 15, dann müssten wir eigentlich ein Astreine Donut kriegen. Donut. Ja, okay, Astreine net. Ja, das sieht schon mehr nach einem Donut aus. Ja? Kann man so ein Potato Extruding dann auch noch so twisten? Kann man bestimmt. Mach <lacht> mal. <lacht> Du meinst hier dann nochmal ein... Ne, das geht hier nicht. Also wenn, dann müssten wir es hier als Parameter okay. Wir können es einfach mal probieren. Und dann machen wir hier wieder unseren... Square. Gucken, ob es funktioniert. Ne, hat nicht funktioniert. Geht vielleicht, aber keine Ahnung. Ich kann euch auch mal vielleicht am praktischen Beispiel zeigen. Wenn ihr noch wollt. Wenn nicht, mache ich was? Okay. Aber das ist ein bisschen zusammengefrickelt, was ich hier habe. Das macht dieses tolle Teil hier, das ist die Zugentlastung für unsere Tischdeckdosen. Was ich dann besonders faszinierend finde, weil das ist so, das, das was mich dort so, so arg reizt, wir. Wir haben ein Problem, wir brauchen eine Lösung, wir schreiben uns ein kleines Skript, drucken es uns aus und haben hier einen Teil von der virtuellen Welt in die reale Welt überführt. Das ist jetzt diese Zugentlastung, die hat hier zwei Bohrungen, die sieht man hier und hier. Hier hat sie noch ein paar Löcher für Kabelbinder und hier oben wird das Kabel dann durchgezogen. Jetzt sieht man auch gleich, wozu man die verschiedenen Funktionen braucht. Hier ist wieder unsere Struktur, die ich vorhin erwähnt habe. Wir nehmen diese zwei Unions und verschneiden die miteinander also das hier erzeugt die Bodenplatte 40 mal 40 und 1,5 hoch dann schiebe ich oben drüber nochmal einen, noch einen Cube das ist der hier, der, die, der, die, der die, die Bohrung verstärkt der hier Der? und oben drüber nochmal einen Cube in die andere Richtung der verstärkt hier diese, diese Röhre und dann kommt auch schon die Röhre und hier unten drunter schneide ich dann die Röhre aus, ähm, mache diese beiden Schlitze für die Kabelbinder und die Oberkante, das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt so machen, aber die Oberkante habe ich einfach einen fetten Würfel drüber gesetzt <lacht> äh, und dann schneidet er die Oberkante ab. Und da das Modul dann hier fertig ist, kann ich hier trotzdem noch Teile anbauen, obwohl die Oberkante hier jetzt schon abgeschnitten ist, weil ich mich dann außerhalb von diesem Union äh, bewege. Äh, da gibt es auch noch ein kleines Problem. Ihr, ihr wundert euch vielleicht, warum hier minus äh, 0,1 steht und äh, 0 und 0 hier minus 1. Ich ändere das einfach mal ab und rendere das nochmal neu. Das ist so ein, so ein typischer Fehler, der man hat. Hier bleiben Kanten stehen. Äh, also keine Kanten, sondern Flächen bleiben hier stehen. Das ist, weil OpenSCAD ein Problem damit hat, äh, also Objekte, die sich Flächen teilen, zu subtrahieren. Deswegen sollte man das vermeiden, indem man das andere Objekt einfach ein Stück größer macht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist. <lacht> <lacht> ähm, habe ich noch was? Ah ja, genau. Dann gibt es hier drin noch diese, diese beiden Halterungen. Ähm, die sind hier gemacht. Dort habe ich jetzt genau das gemacht mit diesem 2D-Subsystem. Und zwar habe ich ein Polygon gezeichnet, das heißt, es geht von 0 los, dann so ein Stück hoch, dann rüber, ein Stück runter und dann wieder noch Null zurück. Habe das extrudiert auf 1 mm. habe es gedreht und dann an die richtige Position geschoben. Und das baut er hier zusammen, das heißt... Wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum diese Teile nicht abgeschnitten sind, wo doch hier dieser Zylinder drin ist, der dieses Teil dann wiederholen macht, weil es davon subtrahiert wird. Das liegt daran, dass ich jetzt außerhalb von dem Union hier die Zugentlastung zuerst äh, zeichne und dann diese beiden Halter nachträglich hier mit einzeichne. Ähm, da gibt es dann auch coole Möglichkeiten, man kann sich dann zum Beispiel wo, dort, wo man das Teil zusammen montiert, könnte man sich hier unten jetzt noch ein paar Variablen schreiben und könnte dann äh, Strings vergleichen und könnte sich eine Explosionszeichnung oder wieder zusammengebaut äh, das Teil anzeigen lassen. Also, genauso funktioniert es dann auch mit Animationen. Also man kann dann einzelne Steps definieren und er animiert das dann, indem er dann halt äh, einen Zähler hochzählt. Was kommt da dann raus als Animations- ja, je nachdem, was du halt programmierst, wenn du jetzt äh, hier unten, also wenn du die, die Methode für die Animation schreibst, dann hast du einen Zähler, der zählt hoch und den wendest du mathematisch irgendwo an deine an deine Bemaßung an und dann tut das Objekt halt irgendwas, es wächst oder es explodiert und fügt sich wieder zusammen. Ja, was ich meine, wie, also wie sieht das, das sozusagen das, die Animation, also die, das, das Rendering, was, was kommt dabei raus? Ein Video, glaube ich, keine Ahnung. Frag okay. mich doch nicht solche Sachen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich euch vielleicht nächste Woche was dazu erzählen. Ja, soweit äh, wäre ich dann durch. Also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen hättet, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die zu stellen. Kann man damit auch irgendwie so... Gesichter oder irgendwelche Sachen machen mit dem OpenSCAD schwierig. Oder? Also können tut man das schon, schon aber das ist eigentlich eher ein Fall für so ein 3D-Modellierungsprogramm, nicht für ein 3D-CAD-Programm. Okay. Also mit CAD ist halt, das ist ideal geeignet, um irgendwelche Maschinenteile oder Teile mit relativ genauer Bemaßung äh, zu machen. Natürlich könnte man jetzt auch ein Gesicht machen, man kann ähm, die Daten nach hier reinladen und kann sich dann ein Gitter erzeugen. Mhm. Das geht alles, aber das will man nicht. Also nicht so. Okay. Kommt drauf an, wie gesagt. Also die Demoszene macht sich das schon zunutze, dass sie. Die, die können deshalb so klein werden, so Demos, so 64kb, weil sie halt äh, von, von, äh, von so Würfeln und, und Sphären ausgehen und das dann halt live berechnen mhm. zu 3D-Modellen. Und die machen ja auch durchaus echte Modelle, also menschliche Gesichter oder Figuren oder so. Ja, also, das ist da wahrscheinlich ein ziemlich hoher mathematischer Aufwand ja. in deinem Algorithmus, der dir das dann berechnet. Ja, ja also in der Open Source Szene ist das, äh, oder in dieser, in dieser Maker Szene ist das Tool extrem beliebt. Ich schätze mal, es liegt an der Portabilität und an der Möglichkeit, Libraries zu erstellen. Äh, es gibt Libraries zum Beispiel für, für Gewinde. Dann erzeugt man sich einen Zylinder und die Library schraubt am automatischen Gewinde drumherum mit eingebender Steigung äh, und, und alles mögliche, ja. ja. weitere Fragen? Slicen machst du nächste Woche, oder? Slicen mache ich vielleicht nächste Woche, wenn es nicht jemand anderes macht. Ja. <lacht> Noch jemand? Nichts? Alles klar, dann viel Spaß mit OpenAir.